Guten Morgen. Willkommen zur Zahnputzandacht. Seine weiß, Pullover grün. Den Talar lasse ich heute mal aus und beginne mit einem Witz, den mein Vater mochte. Ein Mantafahrer fährt entspannt durch die Stadt, da sieht er eine Nonne. Sofort steigt er in die Klötzer hält an, reißt die Tür auf und ruft: "Steig ein Schwester, Batmans Freunde sind auch meine Freunde." Das Manta-Auto ist genauso selten geworden wie das Wort Knecht. Aber ich habe an diesen Witz denken müssen, weil der Comic-Held Batman einen engen Freund hat, seinen Diener Alfred. Der ist der Knecht, Vertraute und Mitstreiter von Bruce Wayne. Und wenn beim Propheten Jesaja davon die Rede ist, dass Israel für Gott ein Knecht ist, ein Knecht, dann denke ich an Alfred. Heute ist die Losung Gedenke daran Jakob. Und du, Israel, denn du bist mein Knecht. Ich habe dich bereitet, dass du mein Knecht seist. Israel, ich vergesse dich nicht. So wie Batman niemals seinen Diener Alfred vergessen würde, so vergisst Gott auch Israel nicht. Der Knecht ist eher so wie Alfred für Bruce Familie. Sollte dem Knecht mal ein Fehler unterlaufen und Fehler sind menschlich, dann würde Bruce Wayne sicher alles tun, um die Sache gerade zu Batman's Freunde sind auch meine Freunde. Ich bin froh, dass unsere Kirche mittlerweile klar sieht, dass Israel so sehr zu Gottes Familie gehört, wie Alfred zu Batman's Familie. Der Text geht bei Jesaja noch weiter. Ich tilge deine Missetat wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich. So eng ist sonst kein Herr mit seinem Knecht. Außer vielleicht Batman.